Oh my god. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Nicht, schießen. Nicht sch ja, er, er ist erst besonders fest. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, weg, weg, nein. Nein, nein, nein. Bleib stehen. Bleib stehen! Ah, ah. ah, nein, nein. nein, nein! Nein, nein, nein, nein, ah, nein! Ah, Hilfe! Nicht auf ihn diesen besonders Test zu tun. Ah, was ist Was ist denn? Ah! Ah! Mein Kollege! Ah. Oh, oh, oh. Weil ich glaube, das ist sogar Ebola, aber das Ding ist halt, das Gute ist dann, ähm, wir sind ja auch in echt infiziert. Also ich habe hab jetzt ein Scar. Mm, lecker. Mm, Leibspeise. Da oben ist ein Helikopter, siehst du? <lacht> ah, ich glaube, hier hinten kann man hoch. Ja, Wer ist das Schreiben? Oh, da ist ein Panzer! Komm her! Stell stell, stell! stell. Komm zu mir! Komm zu mir! Das ist ein Panzer! Wenn der uns sieht, dann sind wir am Arsch! Komm her! Komm her! Ich hoffe, der hat uns nicht gesehen! Ja, ich mach mal. Slash Act. Hustet. Mach auch irgendwas mit act, wie das du dich gerade so verwandelt hast. Da, da ist es der! Ich bin's, hallo. Hallo. Oh, Alter! Oh, die Brücke ist nachgewachsen. Oh, schönes Schiff. Ey, im, im MP habe ich jetzt euer Schiff kaputt. <lacht> <lacht> was er sich wohl denken muss. Er ist auch infiziert. Zombies hier da.